Menschen lieben Bilder auf deiner Webseite. Aber was ist noch besser als Bilder? Richtig, Videos. Was du beim Verwenden von Videos beachten musst, erfährst du in diesem Video. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Videos lassen deine Webseite attraktiver wirken. Damit sie die Verweildauer von Nutzern auf deiner Webseite allerdings erheblich erhöhen, musst du sie richtig einbinden. Im Wesentlichen gibt es zwei Arten, wie Du Videos in Deine Webseite einbinden kannst. Möglichkeit 1. Lade die Videos in die Mediathek Deiner Homepage hoch. Zwar bist Du dadurch unabhängig von anderen Portalen und kannst Werbeanzeigen vermeiden, jedoch bringt es trotzdem einige Nachteile mit sich. Wenn Du das Video selber hosten möchtest, werden die Aufrufe nicht gezählt. Du kannst also nicht sehen, wie viele Nutzer dein Video wirklich konsumieren. Außerdem wird es nicht zusätzlich von Suchmaschinen auf den Videoplattformen erfasst. Sprich, das Video wird weder einzeln auf Google noch auf YouTube oder anderswo angezeigt. Dadurch vertust du eine wertvolle Chance für das Ranking deiner Webseite und das Gewinnen weiterer Zielgruppen-User. Das bringt uns zur Möglichkeit Nummer 2, das Einbinden von externen Videos. Was viele nicht wissen? YouTube ist mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, direkt hinter Google. Durch das Einbetten von Videos, welche bei YouTube hochgeladen wurden, kannst du also dein SEO nachhaltig verbessern. Du hast so die Möglichkeit, mit deiner Seite nicht nur über die Google-Ergebnisseite gefunden zu werden, sondern auch mit deinen Videos zu ranken und Besucher über YouTube auf deine eigene Webseite umzuleiten. Im Folgenden möchte ich dir zeigen, wie du Videos von YouTube in deine Seite integrieren kannst. Als erstes klickst du auf das Video, welches du verwenden möchtest. Über Teilen und dann Einbetten erhältst du einen Code, den du auf deine Seite einfliegen kannst. Achte unbedingt darauf, dass du den Haken für vorgeschlagene Videos entfernst. Es gibt nichts Schlimmeres als darauf folgende Videos, die deinen Nutzer von deiner Seite ablenken. Den kopierten Code kannst Du jetzt in Deine WordPress-Seite einfliegen. Füge diesen einfach an der entsprechenden Stelle ein und bestätige Deine Änderung mit dem Speichern oder Aktualisieren-Button. Fertig! Deine Seite ist jetzt noch interaktiver und ansprechender für neue Nutzer geworden. Das Beste ist aber, jeder View auf Deiner Seite sorgt dafür, dass auch Dein Video auf YouTube besser platziert wird. Also für Dich eine Win-to-Win-Situation in beide Richtungen. Wenn du noch mehr Tipps für deine Suchmaschinenoptimierung bekommen möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website vorbei. Neben einigen hilfreichen Informationen rund um SEO kannst du bei uns auch eine kostenlose Sichtbarkeitsanalyse buchen. In einem unverbindlichen Gespräch gehen wir gemeinsam deine Homepage durch und zeigen dir, was du noch optimieren kannst. Das Support-Team von Kundenwachstum wünscht dir ganz viel Erfolg bei der Optimierung. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de